Hallo, Serie 2. Ich habe jetzt, äh, probiere es jetzt mal mit Headset, weil in der ersten Runde habe ich über den Lautsprecher gesprochen und gefühlt, war das alles ein bisschen zu leise. Ich habe aber allerdings auch ehrlich gesagt noch keine Ahnung, ob das jetzt mit dem Headset besser ist. Wie gesagt, ist alles noch in der Probephase, beziehungsweise in der Findungsphase, so ich und Mikrofone und Skatlisten, Stream und etc. So, die erste Runde haben wir, glaube ich, ganz klar gewonnen. Ehrlich gesagt habe ich das jetzt noch nicht so schwarz auf weiß gesehen, aber ich, die Jungs hatten mir das gerade so mitgeteilt. Und äh, ja, jetzt gucken wir mal, ob wir das nochmal bestätigen können. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, ob wir jetzt noch mal gegen dieselben Mannschaften spielen. Aber wir werden sehen. Offensichtlich muss... Müssen wir auf jeden Fall erstmal warten, bis alle... Ah, ja, so. Das sieht doch so richtig, das sieht doch so aus. Genau, wieder Limmer und Jena und nur andere Spieler. Der Herr Pauli gerade aus Limmer, der sagt mir auf jeden Fall irgendwas. F. Tasch von Skat Deluxe Jena, muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wer von denen jetzt eben äh, Zweiter geworden ist in der Runde. Ja, das ist im Einzel auf jeden Fall eine 48 und wahrscheinlich, wir mal gucken, wohin die Liste Passe. jetzt geht. 18? Idealerweise sollten wir für 18 rankommen, sind wir schon mal okay, jetzt haben wir ja auf jeden Fall irgendwie gewonnen. Ne? Ich glaube, ich drücke hier sogar 14 ran so verzichte ich auf Schneider. Grand. Dafür ist er eigentlich zu naja, ich würde sagen eine Menge Prozent gewonnen meistens springen die Mauern, auf dem Aufschlag, ist klar, weil sonst kommt kein Pik-König. So, na, dann versuchen wir es mal über Karo 9, ob wir da was machen können. 3. Okay. Pik-Einschub würde ich irgendeine Farbe oben unten spielen, denke ich. Ach, 2, 3, 4 haben die noch nicht 10. Ernst? hat er noch die Herztrame. Ich versuch's nicht. Das 30 sein, oder? Hat er nicht drüber nachgedacht, den Stich an den anderen, den am Stich zu lassen, für den Rest. Passe. 18. War den Schneider noch ergaunert? Passe. Grand. So, vier liegen Damen. Pimp Meistens nicht gut. So. Ausgerettet, 34, geschickt, 2 Alter, 3 Asse, Pflicht. Passe. Lang. 18? Ja. Liegen, 20? 10, ja. Vier. 22? Ja. 23, 23 ja. 24? Ja. Genau. 27? 3, 7, ja. Andere. Passe. Kreuz 10 liegt, das sollte eigentlich reichen, aber ich glaube, das ist nicht Ja, das dauert jetzt wieder. Wenn ich die Dame mitdrücken würde, das weiß sogar ich, stand fehl. Nee, das ist äh, gar nicht so. Ähm. Genau. Ich drücke trotzdem. Ich habe wieder mal nicht mitgezählt. Ich tippe mal auf 23, 33, 36. Ja, da haben wir den Schneider wieder gesichert. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. Passe, passe. Das ist ja unwahrscheinlich, dass unser Vater das Null wirklich gereizt wurde. Vielleicht ein p kabel vielleicht. Ja. Kann theoretisch wirklich ja. vielleicht Null gereizt haben. Okay. Ah. Soll man jetzt wirklich drei Jungs 18. Ganz schwache 18 in der Mannschaft. Das Gute ist, wenn ja. wir verlieren, das ist ein guter Charakter und ist nicht so teuer, deswegen kann man das Passe. machen. Passe. Grand. Offensichtlich lag gar nicht so schlecht. 14. und irgendwann spanische Findungen. Passe. Weg, gehen wir rein. 18, passe. Wir lassen die mal weiter Spanisch finden, bis er nicht mehr Spanisch findet. Also Spanisch nochmal, Dos Asos in Stockos. Das hat der Skatfreund Ari Burgas mal Ganz süß dargestellt, was diese Findung bedeutet. Ja, ich hoffe, dass das mit dem Ton jetzt besser ist. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal. Null. Auvers. 6 mal Peak, die Schnell ist 7 mal Peak. Ja, den kann man durchaus machen, ne? Das schenken. Ja, alle gleich auf. Nichts passiert. Passe. Passe. 18? Kreuz. Okay, Kreuz. Na, offensichtlich hat er gedrückt. Und, äh, ja, 18? Und ja. Seiten? 20? Ach, ja. 22? Ja. Passe. Passe. Aber ihr kennt mich ja inzwischen ein bisschen. Die Null-Option mit Pik und Kreuz oder null option So, den stechen wir mal Au, au, au, au, au, au. 17 und 28 sind 45. Wahrscheinlich wird er noch Kreuz Ass haben, nur ne? Zwei Jungs. Naja. Irgendwie muss man bei dem Ball wahrscheinlich den Bauern trotzdem auch ausspielen. So doll ist er ja gar nicht. Passe. Weg, weg, gehen wir rein. Passe. 18? Ja, wird nicht liegen, ja, dann haben wir doch zum Kranken gefunden. Ne? Theoretical. 14 und 7, 21. Lautes mitzählen ist verboten, ich mache es trotzdem. 23, 25, 36. Ja, okay. Schöner Ansatz, Aber eine gute wäre ja, trotzdem schön. Die Karte sieht besser aus, als sie wirklich ist. Passe. 18 8, 8, 8, Passe. wie Passe. Es liegt bei weg, weg, gar nichts. Wir drücken trotzdem so. Kreuz, Kreuz. 14. Herzblank. Ja, jetzt sollte man vielleicht doch die König oben haben. Also 14, 25. Wir müssen mit 10. Fall. Alles nicht gut aus. Ah, oh, 25. 70. oder so ähnlich. Ach, wir wollen ein und ein. Und ein. Also 66 natürlich. Beziehungsweise 65. So, das Experiment ist auch gut gegangen, 18. Ist mein Ansatz. 52 Seiten, das bestätigt Passe. 10. Im Moment liegt nicht viel im Skat, obwohl vorher... Passe. gut. So, jetzt liegt in... Meine Theorie ist hier bei dem Spiel in der Mitte splitten, hinten und vorne glatt, beziehungsweise Kreuz. 14, stürze, den schneiden wir und 3... Ich weiß nicht, vergesse immer, ich immer die Stiche immer. Bestimmt. Okay. So, ich schätze ja angeblich immer nur so gut. So, weiter geht's. Richtig war zu schneiden im ersten. Passe. Vier Seiten was? Bei weg, weg ist es wahrscheinlich wieder so weit. 18. Passe. Aber für 18 lassen wir ihn antreten. Noch ein bisschen Nachholbedarf. So, kommen bei Grand spielt man Asse, wer kein hat, hält, die Fresse. 14 Stürzen. Nächstes Ass. Hm. Gute. Passe. Schöner 18 Ansatz ist übertrieben. Das ist ein ordentlicher Ansatz. Boah, das ist ein richtig schöner Ansatz. Oh, um Gottes Willen halte ich das aus hier mit der Karte mit dem Kreuz. Oh. Grand. Ich halte es nicht aus. Haben. Also, vielleicht haben wir schon mal. Achtzehn? Ganz einfach, müssen wir reizen und sechs Seiten aus. Passe. Passe. Einmal noch passabel. Herz. Achtzehn gefühlt hat der links ganz schön lange überlegt mal gucken ob er ein bisschen was hat no. das sieht das jetzt noch nicht so aus okay. Ich hoffe, ich habe nicht erzählt. Ich müsste jetzt hoffentlich knapp über 50 stehen und mit Karo Ass zu sein. Aber, ja, gerade ein Stimm ah, Alles aufregt. Passe. 18, Passe. Gott, Vollhaus Könige mit um, ja, Dame wäre wahrscheinlich präziser ein bisschen zu schnell ausgespielt. Viel zu schnell, allerdings uh, würde ich jetzt hier behaupten, dass es hier maximal um aus und geht. Das ist Genau. Eigentlich kann der Herz Ass wohl, dann hätte der Ass 10 Ass und drei Jungs. herz Das muss ja fast bei unserem Mann sein. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Passe. Passe. So, ich glaube nicht an den Null. Ich glaube, dass wir beide vielleicht auf Kreuz unterwegs sind. Oh, der, er sein Ohne aufgegeben hat. Vorhand, der linke, der Paulikard. Mal gucken, was hier kommt für eine Ansage. Herz vielleicht. Kreuz. Ich tippe auf beide Kreuz jetzt. 36. Er hat hier schon Bei-Ass gehabt bei so einem Spiel. Eigentlich muss er Pik ass haben, weil sonst hat er gar keinen Seiten-Ass drin. Er hilft mir richtig. Schon zu schnell gespielt, schon wieder K.O. 8. Naja, sagen wir mal so, wenn er K.O. 10 bestellt hat, will ich vielleicht nicht unbedingt am Spiel sein. Aber. Auf der anderen Seite habe ich jetzt ein Auge verschenkt. Also eigentlich müsste ja er Pik Ass 6 Atom, Er 10 bestellt, Pik Ass bestellt, das wäre ein normales Spiel jetzt. 5, 5. Oh. Die Trümpfe abzuziehen, passe. Ich passe. passe. Entspannt. 18. Trotz der Peak 7. Und der Kreuzmuschel im Squad. Das Spiel ist nicht oh. so vielversprechend Bauern springen, ganz frei, okay. Mal gucken, ob auf Herz was los ist. Passe. Okay. Passe. 18. Was sind das vier Grand. Ich nicht brauchen drei, drei Bilder wenn die Bauern nicht springen ne? nehmen wir mit Bauern sind gesprungen alles Schicki was ist das jetzt kurz ja, Also, dass das Spiel Schneider wird, jetzt vor, vor dem Spiel auch keiner. Geahnt, geahnt. Oh, jetzt haben wir verpasst, Spiel 18 ergebnis zu sein. Passe. Passe. 19. 18? Gro. Gro. Gro. Ich weiß nicht, ob das gut ist. So. 18? Ansatz? Passe. Passe. Okay. Sehr seriöses Karo-Spiel. Karo. Gegen 5 und Pik frei wollen wir jetzt nicht spielen, ansonsten vertragen wir, denke ich, hier eine Menge. Mal oben. Um. Nochmal oben. Um. Und die Karten auf. Beckenschneider. So, kommt hier noch eine andere Meldung? Passe. Passe. Passe, passe. Halleluja. Da nicht gut drin. Aber ich würde ja am liebsten Kreuz und Herrn 7 finden. Passe. 18. Ja. Passe. 20. Ja. 22. Ja. 23. Ja. 24. Ja. 27. Ja. 30. Ja. 33. Ja. 35. Ja. 36. Ja. 40. Ja. 44. Ja. 45. Ja. 46. Ja. 48? Ja. Standbedingt wohl nicht, ne? Im Einzelnen glaube ich nicht, dass ich das Ding schaffen würde zu passen. Kreuz 7 und 8. Kabel 7, 8, 9 kann er alles selber haben. Passe. Das tut weh, das Spiel. Das tut richtig weh. Null. Auver. Hand. Wichtig ja, weil der andere halt auch 18 gesagt hat. Hm. 18 man bekloppt, ein spaßes halber. Passe, passe. Ja. Mhm. Jetzt gucken wir Herz spielen. Wenn der blanke Kreuz beim vorne steht, ist der neue Wert los. Null. Ich glaube, der hat trotzdem mehr Equity. Kein Blankenkreuz! Er hat das okay. Oh. Er wird doch nicht zwei Blanke haben, oder? Vier Abwürfe irgendwie. Ja. Zwei hat er. Vielleicht hat er beide sieben Nacht, dann ist alles egal. Passe. 18? Ja, das ist in der Mannschaft kein. Passe. <lacht> Ein Serienturnier hätte ich ja schon wieder Lust. Kann man noch schnell mal zum Gewehr finden, mal sowas. viel ja, machen. Oh, noch. Ja. 20? Ja. Ansonsten 22? 20? Ja. 23. Ja. Passe. Passe. Oder sagen beide natürlich in der Mannschaft keine Spiele. Herz. Herz mal Herz. Erstes, was wir herausfinden müssen, ist die Trumpfanzahl. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ich schaffe halt nicht, den zu passen. Das vielleicht wäre es besser, den zu passen. Passe. Oder irgendwie gegen den Peak. Passe. Ich weiß es nicht. Karo. Hand. Ich kann auch reingucken, zwei Kreuz finden. Ich weiß es nicht, was man hier macht. Wie viele ernsthafte Piken hat er? Sieben? Warum überlegt er so lange? So, 24. Ach, mein Krang liegt drin, ne? Ja, Krangschneider wahrscheinlich. So, ne? Ja, naja, man kann auch rein. 18? Passe. dritten Bauern für ein Kreuzspiel. Im Fort hätte ich wahrscheinlich reingeguckt wegen dem fünften Trumpf mit Kreuz. Naja, das Experiment ist gut gegangen. Grand. Oh, wunderbar, vier Damen vom Grill wieder. Vier Dame, Dame Luschaufschlag. Oh, da haut er die Zehen rein, hat er so wenig Herzen? Was kommt jetzt? Muss er die Zehen zu so gehabt haben? 18 passe 20 ja passe Nerven verloren 20 aus Spaß. Ich weiß gar nicht, ich muss vielleicht erstmal gucken, wie es steht, bevor ich hier so locker reize. Null. over. der sieht gut aus. Ui, ich bin gar nicht so schlecht, Fall. 18? So, ist das ein Karo-Hand? Passe, passe. Karo. Gut, dass ich den für 80 bekommen habe, für, äh, für 18 bekommen habe, gewonnen haben natürlich trotzdem noch nicht. jetzt noch mal okay. 18 passe passe Kreuz Mach ein Blanker auf, der steigt dann mal auf das Ganze. Therma liegt ziemlich lange, kein gutes Zeichen. 18? Passe. 18. Passe. Ich da ich keine Infos habe. Herz. Passe. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23. Passe. Herz. Ich hab' nicht aufgepasst, oh. was hat dieser Mann hier? Scheiße, ich hätte doch wahrscheinlich das Spiel gemacht. König hm. pig 4 4-Trumpf-Kreuz-Aus, 10-Dame und Karo-Aus eine seriöse Karte. Hm. Irgendwie werde ich ganz schön müde. 18. Passe. 20. Passe. Kreuz. 35 18, ja, 20, ja, 22, ja, 23, ja, 24, ja, 27, ja, 30, ja, 33, passe, passe. Peak. Passe. 18. Passe. Kreuz. 10 König Lusche da jetzt aufspiel und spielt irgendwas mit Astana aus so, was macht 18 ja was machen wir jetzt? Passe. Das ist wirklich, das ist wirklich der absolute Körner jetzt. Absolute Körner. Oh, ja gut. Wir spielen Herz. Herz. Ich weiß nicht, warum wir Herz spielen, aber wir spielen Herz. Warte. Einfach ganz verloren. Da ist es passiert im letzten Spiel. Klingelingeling. Ja. Tja, das ist. das war das falsche Spiel. So. Also. Dann lieben Dank und wir gucken mal, was bei rauskommt. Tschüss.